Da hat auch gleich der PowerPoint-Demo zugeschlagen. Immer genau das, was ich meinen Studenten sage, passt mir damit auf. Mein Name ist Bertram Bühner aus dem Zentrum Naturwissenschaften Starker Start ins Studium. Mein Name ist Jack Osthoff, ich komme aus dem Institut für Geowissenschaften vom Riedberg. Und hier stehen noch eine ganze Menge andere Namen unten drunter von Studierenden, das sind alles Hilfskräfte, die aus verschiedenen Ecken der Universität mit uns an dem Projekt arbeiten. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Haufen wunderschöner, hochaufgelöster Bilder und keine Ahnung, was Sie damit machen wollen. Hier sehen wir beispielhaft einen, wie ich finde, sehr schön ausgebildeten Phlogopid, der innerhalb einer porphyrischen Matrix eingeschlossen ist. Das ist im Übrigen ganz typisch für das Gesteintod. Und das besondere Merkmal an unseren Bildern ist, dass wir eine sehr, sehr hohe Tiefenschärfe haben. Das heißt, selbst im Zoom können wir im Endeffekt Details erkennen, die wir teilweise noch nicht mal mit bloßem Auge erfassen würden. Wie zum Beispiel diese schöne plätzchenhafte Ausbildung. ist Ihnen wahrscheinlich noch nicht passiert. ne? Haufen Bilder und keine Ahnung, was Sie davon was sie damit anstellen wollen. Man geht ja auch nicht einfach so los und schießt mal Bilder, ähm, haben wir natürlich auch nicht gemacht. Wir haben uns schon Gedanken gemacht vorher, was wir damit anstellen wollen und ähm, was wir mit diesen Bildern ähm, vorhaben. Ja, Sinn und Zweck dieser Bilder ist es, den Studierenden des ersten Semesters im Endeffekt die makroskopische Mineralbestimmung zu erleichtern bzw. beizubringen. Diese Veranstaltung ist eine Pflichtveranstaltung im ersten, Semester, äh, ersten Fachsemester des äh, Bachelorstudiengangs Geowissenschaften und alle angehenden Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler müssen da durch. Die müssen das im ersten Semester lernen und haben dann auch am Ende eine Prüfung. Hier sieht man jetzt auch mal ganz gut, wie so ein Bild in der maximalen Vergrößerung aussieht und das ist nicht einfach nur knips und fertig, sondern dieses Bild besteht aus sehr, sehr vielen Einzelaufnahmen, die nachher am Computer zusammengerechnet werden, damit man eben diese maximale Tiefenschärfe hat. In der Übung selbst, also den Kurs nennen wir bei uns im Fachbereich nur ganz liebevoll Kratz- und Beißkurs, ähm, werden die Studenten mit einer Lupe bewaffnet, einem Nagel, einem Hammer, einer kleinen Flasche Salzsäure, müssen anhand dieser Handstücke im Endeffekt die makroskopische Bestimmung lernen mit eigenen Bestimmungskriterien sowie einem eigenen Fachgebrauch oder einem Sprachgebrauch. Ja, und äh, das klingt jetzt natürlich sehr handfest, also nicht nach irgendwas, was man mit E-Learning gut erschlagen kann. Äh, das stimmt auch. Die Studierende müssen die Objekte in die Hand nehmen, die müssen das fühlen, das kann man nicht ähm, ausgliedern aus der Präsenz, aber man kann vielleicht dieses ganze Lernen am Objekt in den virtuellen Raum hinaus erweitern. Denn das Problem, was im Übrigen schon seit Jahren bei uns besteht, ist, dass die Lehrsammlung für die Mineralien nicht offen ist. Das heißt, der Zugriff ist beschränkt und die Studierenden haben keine Möglichkeit zu Hause wirklich die Mineralbestimmung zu üben. Deswegen sind wir losgezogen, haben diese Bilder gemacht, um ähm, damit vielleicht eben das Lernen zu erweitern. Jetzt haben wir diese äh, wundervollen Bilder, aber eine Sache fehlte uns noch, nämlich ein richtig gutes Konzept, wie wir diese Bilder auch an die Studierenden bringen und zum Beispiel auch vermeiden, dass sie einfach nur Bilder auswendig lernen und nicht die Charakteristika von diesen ganzen äh, Mineralen und Gesteinen irgendwie sich merken, um sie zu nutzen. Und genau in diesem Punkt sind wir. Also wir erarbeiten momentan ein Konzept, wie man möglichst didaktisch sinnvoll diese hochauflösenden Bilder verwenden kann, um sie an Studierende zu bringen. Und äh, wir haben ganz, ganz viele Ideen die wir natürlich umsetzen wollen, irgendwie, aber auch priorisieren müssen. Wir wollen jetzt kleine Prototypen erstellen, mit denen wir in die Lehrveranstaltung gehen, das mit den Studierenden ausprobieren, mit den Studierenden evaluieren, damit wir am Ende so eine Blaupause haben, wie unsere Lernanwendung denn eigentlich aussehen muss. Außerdem äh, arbeiten wir mit Physik Online zusammen und entwickeln eine Datenbank-Schnittstelle, äh, wie wir die ganzen... Daten aus der Datenbank in die Lernanwendung bringen. In diese Datenbank kommen neben unseren wunderschönen Bildern noch diverse andere Informationen, aus denen wir dann eventuell ein Quizduell herstellen können, ein Glossar. Oder irgendwas mit 3D. So sicher sind wir uns da noch nicht ganz. Also noch ist alles offen, wir wägen alles ab. Genau, das sind die Sachen, dass wir ganz viele Ideen haben, die jetzt versuchen zu sortieren, auszuprobieren, zu evaluieren und dann eine gute Lernanwendung daraus schneiden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wow, you <laughs>